Mein Junge hat angerufen. Vielleicht klappt es heute. Ich drücke die Daumen. Hallo, Frau Kraftcheck, alles klar? Ja, danke. Na, Frau Krawczyk, noch müde? Frau Kraftschik, Was ist denn los? Sie weinen hier. <lacht> er ist nicht gekommen. Ich glaube, er will mich nicht mehr sehen. Ach Quatsch, der wird sich schon melden. Solange haben Sie doch uns. Ich halte es aber nicht mehr aus. Das wird schon, Frau Krawczyk. Ich komm gleich wieder, ja?